Hey ho, Todfreunde! Gibt es welche von euch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall seid ihr komplett irrelevant, weil wir die Tods eh nie sehen. Wie geht es euch? Willkommen nicht wir mehr! Ja. Wir sind. Wir sind, wir, wir sind ja. hier nicht in Paper Mario, wo die ganze Zeit 1000 Todes sind. Alter, 2016, das war so ein schlimmes Jahr. Weil. Also, äh. Auf Gaming bezogen ich weiß halt nicht, was, ist da, was, was da so Schlimmes war. Da kam halt gefühlt nichts raus. Und also jetzt nicht nur in, äh, bei Nintendo. Und oh, die View, was ist das denn? Genau, das, das, das auf jeden Fall. Und halt die Toads. Moin die Toads. Ein Tipp von hm. mir, der, der, der ganz krasse Rocky. Ähm. Spielt Paper Mario das vielleicht nicht so hundert Prozent. Tut es nicht. Tut es nicht. Muss ich man nicht irgendwie eine Schnee schnick schnuck arena machen oder so? Genau deshalb rate ich euch schon ab. Ich habe, glaube ich, bestimmt 15 Stunden Aufnahmen nur wegen schnick schnuck arenen gehabt. Weil es einfach unfair ist. Wie komme ich da hoch? Brauche ich die Biene dafür? Ich mache gerade ein Bienenlevel. level ja, ich, also ich bin jetzt gerade hier. Eine kleine Frage. Ja? Ich, ich hatte gerade äh, diese, diese Haribo Schlümpfe. Oh, okay, ja. Und ich, mehr. Und, und ich finde, das ist die beste Sorte. Was sagst du dazu? Ich hab keine Ahnung, wie die schmecken, okay ist <lacht> zu sein. Keine Ahnung, ich bin halt generell nicht so ein krasser Fan von, ähm, ja... Wie, wie nennt man das genau, diese Art von Süßigkeiten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Äh, so ich so, weiß es auch nicht. Sowas wie Gummibären und, und sowas, nee. Das Einzige, was ich gut finde bei Gummibären, ist, die, ist, die, ist die, diese Kinder-Sendung. Die, das, so... das war gut. Ah, finde ich nur das Intro gut. Ich mochte es tatsächlich nie. Ich hab's ich hab voll viel geschaut eigentlich. Aber ich hab... das Intro ist besser als die Serie. Ich hab Weihnachtsmann und Koka G Ja, ja, das natürlich auch. Weil das jedes Jahr lief. Das läuft bis heute noch. Ja, aber das scha schaue ich trotzdem nicht. Das ist aber seltsam. So eine alte Serie und die läuft noch. Also alle anderen sterben aus, aber ja, das ist die einzige, ist halt... die sich durchsetzen konnte irgendwie noch. Ja, gut. Es ist halt, es ist halt Weihnachten. Das ist halt jedes Jahr. Ja, da, da ist was dran. ist genauso wie Last Christmas, dass das jedes Jahr wieder von Neuem anfängt. <lacht> ja. Und man fragt sich, wieso? Oder wie kommt das zustande? Man kann man sich nicht was Neues einfallen lassen? Das ist ja keine <lacht> Ahnung, Remix oder so kann ja... Funktioniert ja noch wahrscheinlich. Aber doch nicht dasselbe. Vielleicht verbinden auch so viele Leute einfach Weihnachten mit diesem Lied und wollen es dann gerne wieder hören. An, an die ich guten alten echt. Zeiten. Ich verbinde Hass. An die guten alten Zeiten, als Menschen noch nicht durch irgendwelche Viren getötet worden sind. Ja, das waren gute Zeiten. <lacht> Wir haben echt wunderbare Themen, finde ich. Ja, es ging Haribo, hier zum Tod, also ich komme da gar nicht hoch. Ja. Und ein Paper Mario. Und, und wir sind gerade mal fünf Minuten oder so in der Aufnahme. Also. Tja. <lacht> ich finde das schon krass. Ich auch, ich bin aber nur zu blöd für dieses Level gerade. Richtig ich? langsam. Okay, ich habe irgendwie zwei Silbersterne übersehen, die ich hätte finden sollen. Warum oh, kann kein. Aha! Oh Gott, ich versuch mal hier hoch. Es geht nicht. Ist doch unmöglich kann man da hoch gar nicht wo ist, denn ist das doch nicht normal Au! nein die Regen haben mich runtergeboxt wo ist der letzte Silberstern oh mein Gott die... ich finde diese Stelle echt schrecklich gerade bist du gerade auch in dem Bienenlevel zufälligerweise ja mit Silberstern am Ende in der nein, ich bin noch in der ersten Mission ja, das ist auch die erste Mission. Alter, ich, ach so, ich, ich, ich komme gerade nicht mehr auf die Blasen, da klar. Ich habe noch ein Leben. Ich, ich, ich, ich, könnte eventuell sterben, Daniel. Vielleicht würde ich das ja auch bevorzugen. <lacht> <Oha>. <lacht> okay, also, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen. <lacht> oh, da ist die Kometenminze. Alter, irgendwas. Ich, ich, ich weiß, ich mache irgendwas falsch, aber. Warum ich weiß kann nicht man was? eigentlich nicht mehr Wandsprünge machen? Muss ich mich jetzt ernsthaft von Wasser treffen lassen, damit ich Wandsprünge machen kann? Bin Marios Kacke. Oh mein Gott, ich, ich, ich verstehe das nicht! Ich, ich komme da einfach nicht hoch. Oder soll man da gar nicht hoch? Wer weiß. Alter, das, das, das, das. wenn ich hochkomme, dann zieht mich noch so eine Wasserblase runter. Und wenn ich mich für befreie, fällt Mario einfach nur gerade nach unten. Und ich kann nichts machen. Alter, oh. das ist wirklich so auf. Warum lande ich jetzt bei dem fetten Luma? Was ist passiert, dass ich nicht mehr vorankomme? Endlich! Vielleicht mein Gott, das Spiel regelmäßiger aufnehmen. Das ist eine gute Idee. Oh ja das ist echt traurig oh nein oder ich habe also um genau zu sein werden wir wieder regelmäßiger bei unseren Aufnahmen so ein bisschen ja so langsam das stimmt schon langsam schon ich meine wir haben halt echt wir haben trotzdem viel aufgenommen gehabt ne Metroid so paar ja gut, Projekte, das war aber halt, das war halt relativ viel auf einmal ja, ja. Oh mein Gott! Kettenhundfabrik, hoffe, das hört Ballons. sich wunderbar an. Die Heimat der goldenen Kettenhunde. Das hört sich wunderbar an. Ja, ich bin jetzt einzig bei den Silbersternen. <lacht> du bist doch in derselben Mission gewesen. Ja, scheinbar. <lacht> Die Galaxie kann ich mir noch gut erinnern. Boah, ich, ähm, ich nicht. <lacht> nee, in der, der ich jetzt bin mit den Kettenhunden. Ach so. Oh, ich glaube, ich. Ja, natürlich. So, ich frage mich, wie das jetzt mit den Silberstern ist. Ich hoffe, ich finde die alle. Ohne Probleme. Oh, das ist aber eine Kometenmünze. Ich sag nein, dass du so findest. Ich habe schon drei. Wie viel braucht man? Fünf? Fünf. Ja, ich hatte auch drei. Dann musste ich noch mal suchen, wo die restlichen beiden sind. Hm. Selbstverständlich habe ich auch keine ein, Ahnung. Ein, ein habe ich tatsächlich dummerweise wirklich sehr leicht übersehen. Aber, mister ja. Mr. Mario, bitte brennen Sie nicht in der Lava. Stellen Sie sich nicht so an. Wenn ich ihn höflich darum bitte, dann geht er vielleicht drauf ein. Zack. Ich hoffe die restlichen zwei sind hier oben. Bei der Bienenkönigin. Hallo. Hallo, du kam. In Mario Kart 7 kam die zuletzt vor. Na, habt ihr schöne Erinnerungen dran? <lacht> nee, das Spiel kam ja vor Mario Kart 7. Ja. Die Oha. Kam. Oha, Nintendo Anzeige ist raus. Ihr habt ja, Pac-Man aus Sternteilen im Hintergrund gebaut. Das ist aber. Pac-Man ist doch Bandai. Mr. Miyamoto, wenn, wenn das Mr. Bandai sieht. Ich weiß <lacht> Ob nicht. er noch lebt, ist eine andere Sache. Ja. Yeah. Aber ich bin Ah, mit, da ist der letzte. Ich bin mir ganz sicher, dass er sehr, sehr böse ist. Ja. Oh shit. Ha. So wie gefühlt alle, die sowas machen. <lacht> Nintendo ist richtig aggro, wenn man irgendwas von denen benutzt. Ja. Sega ist He so, hey, vielleicht könnt ihr ja unsere Arbeit übernehmen. <lacht> und unsere und unsere und, und unsere Marken retten, die absolut scheiße sind. Also Sega hat halt echt coole Marken eigentlich. Eigentlich. Aber sie verwenden sie nie. Was ist mit Monkey Ball? Monkey Ball ist einfach... Monkey Ball ist einfach nur krass lustig, wenn man es sich bei Leuten anschaut, die das richtig op können. Ja, das ist, das ist halt wirklich so, weil die, die ganzen Stages skippen und... Auf. Äh, ich so verdammt. Äh... Es ist halt wirklich lustig. Und ich habe echt Bock, das zu spielen mal unbedingt. Ich habe Monkey ich Ball... So? Ich hab Monkey Ball mal für den, ähm, DS gespielt. Ganz viel, sehr viel. Da konnte man richtige Rennen gegen andere Charaktere machen. Ich habe halt das Gefühl, dass... Was heißt das? Ich habe das Gefühl, die bringen halt nur Sonic-Spiele. Also, sie machen ja nur noch Sonic. Die haben Shoot Rock, was haben die noch? Irgend so einen Affen mit einem Sombrero? Ähm... Um... ist der Name entfallen. Ja, ich auch, aber ich kenne ihn auch nicht mehr. Generell sowas halt Keine Ahnung Die sollen Diesen einfach... Diesen Stern Die sollen einfach... Ah... Wie heißt der? Ich weiß welchen du meinst Das war doch ein Jump-Run-Spiel, oder? Äh, ja Hm... Die könnten... Die könnten so ein Smash Bros. mit Sega-Charakter... Oh, Moment! <lacht> äh... Ja... Auf jeden Fall, äh... Nee, ich find's schade... Dann no, kommt Nintendo so, ja ihr habt euch von uns inspirieren lassen. Zu schade. Und haben die... <lacht> Vor allem Sonic so ein... ist in Smash. <lacht> Fein. <lacht> so der Hauptcharakter. Ja. <lacht> das ist, ja. So, so, so ganz viele Leute sagen so, was? Sieger geht unter, äh, Ja, ist euch das nicht aufgefallen, dass Sega schon längst untergegangen ist, gefühlt? Deswegen ist halt, ich hab trotzdem das Gefühl, dass sie noch... Die machen wir trotzdem noch sehr viel, wo ich mir denke, okay, die gibt es noch so Mega Drive Mini und generell so so. Ähm, das war glaube ich, auch ein paar Spiele. Das war Segas äh, Rückkehr zum Konsolenmarkt natürlich. Sega Drive <lacht> Mini. <lacht> Sie sind wieder da. Oh nein. Und ich finde es nicht gut. Die Dreamcast echt äh, seiner Zeit voraus, war ein bisschen ja gut. Das gibt es das bei sehr vielen äh, Geräten, nicht nur bei der Dreamcast, sondern generell. Aber es ja, gibt viele, die schon in ihrer Zeit voraus sind, aber dann sind sie meistens zu so teuer oder irgendwas anderes ist halt. Es ist halt, es muss halt zu der Zeit passen, wo es rauskommt, damit es erfolgreich ist. Das stimmt. Sieh die Switch. Ja. Oh fuck, daran ketten uns. Und, und der schlechte Online-Modus, das wollen die Leute haben. <lacht> ja. <lacht> Dafür bezahle ich gerne Geld. Oh man. Keine Ahnung. Ja, die machen schon. Komische Sachen. Erinnerst du dich an die Zeit, als Kimishima noch Nintendo-Präsident war? Und gefühlt. Oh mein Gott, das. Und es ja. uns dann die ganzen Memes gab mit. Äh, Kimishima hat irgendwie, bringt nur Spiele raus mit ähm, stark weiblichen äh, Charakteren. Ja. <lacht> das... Aber das Ding ist halt, ist, von dem neuen Präsidenten hört man ja gar nichts, Klar. oder? Ja, der ist halt, der ist halt jung. Iwata war voll im Vordergrund, Kimishima ein bisschen vielleicht, aber... Der Kimishima, der keine Ahnung, der war halt so gefühlt Geschäftsmann halt, also so richtig. Ja schon. Ich meine, kennt jemand von euch noch, noch Amiibo? Oh mein über, Gott. Die sind schon über fünf Jahre alt, fünf, sechs Jahre alt. Und, Und denkt ich so, hab... man du, so, letzte Woche, ja genau da habe ich mein ersten Amiibo gekauft. Gefühl. Also ich habe, ich habe tatsächlich gar keine. Ich würde mir aber auch nur zum Hinstellen shit. Ich habe zwei Amiibo. Einmal die Link-Amiibo, weil ich irgend einfach das bei Smash Bros. Alt, äh, Smash Bros. U äh, testen wollte damals. Mhm. Und dann habe ich noch die den Yoshi Woolly äh, World, aber den ganz großen. Ach so? Aber sonst, nee. Keine Ahnung. Es gibt auch halt schon coole. Nur ich würde ich, ich zum Beispiel für Link's Awakening, ich hätte schon Bock, diesen. diesen, Alter. Link zu haben. Link's Awakening ist so ein schönes Spiel. Oh mein Gott, ja. Es ist es ist halt wirklich. Ich, ich, we, ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht. Ich, ich fand den Stil irgendwie, naja, kacke. Im ersten Moment, als ich den Trailer gesehen habe. Aber es zu spielen ist einfach, es macht einfach so viel Spaß. Ich meine, das ist Zelda, wie ich Zelda haben möchte. Ich rede mit dir, Breath of the Wild. <lacht> sorry, ja, Das, ist, <lacht> das so, ist ein anderes Thema. Sorry, wenn ich das Leute vergraude mit meiner Meinung zu Breath of the Wild. <lacht> die war doch anfangs positiv, was ist denn daraus geworden? Also ich meine, du hast sogar ein Video gemacht. <lacht> ja, das waren die ersten 3-4 Stunden, die ich gespielt habe. So. Und ja, dann... Ich hoffe, der zweite Teil wird einfach besser ausgebaut. Zack. Ich hoffe, sie machen wieder ein klassisches Zelda. Nee, das wird nicht passieren. Ich, ich meine, Ja. das ich... ist echt gut verkauft und so. Ja, das, das ist. Es macht mir halt keinen Spaß und ich will nicht noch in so ein Zelda sehen, um elf zu sein. Ja. <lacht> Das ist echt äh, sad. Ja, was soll man machen? Ja. Und bei aber, Odyssey? Mh, ähnlich. <lacht> Tatsächlich auch ähnlich. Anfangs so. Ja, Anfangs so ja, cool. Und dann so ne. Keine Ahnung, Nintendo macht mir zu viel. Die machen ihre ganzen IPs zu Open World Kram und dann äh, zu viel. Ja, das, das sollte vielleicht weniger sein, aber ansonsten. Ich habe keine Zeit, hab... so viele Open World Spiele zu spielen. Hm. Ich meine, Enemy Crossing ist draußen, jetzt wo wir das hier aufnehmen. Und mhm. ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass sie das Crafting System ins Spiel mit reingenommen haben. Ja, keine Ahnung. Ich finde, ich find's nervig. Warum gehen meine, warum gehen meine Werkzeuge kaputt? Die gehen auch zu so schnell kaputt. Ja, das ist so das Problem. Das nervt halt gefühlt. Ich meine, es ist zum Glück relativ klein, aber ich bin auch kein Fan davon. Genauso wie ich noch nie ein Fan davon war, dass ich nicht einfach jedes Item bestellen kann. Aber das, das Problem haben, hat die Serie schon lange. Das gab es <lacht> sogar schon ja. im DS Teil. Ich meine, wer kommt auf die Idee, dass du nur Sachen im Katalog kaufen kannst, die du schon mal besessen hast? Warum? Ich weiß nicht. Wer war, wer war das? Wer bei Nintendo hat gesagt, ja, gute Idee. Mich nervt das mit den Bastelanleitungen irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Ich bin nicht so ein Fan davon. Ich, ich will lieber dekorieren und alles gestalten. Oh. Das größere Problem bei Animal Crossing. Das sozusagen die Story, um, um so zu sagen. Story? Halt Story, du. Es kommt halt nachdem du die ganzen Aufgaben von Tom Look gemacht hast und mehr oder weniger fast alle, fast alle Funktionen freigeschaltet hast im Spiel, kommen halt die Credits. Darum sage ich einfach, dass davor ist einfach die Story. Und es nervt einfach, weil wenn du nicht die Zeit vorspulst, was natürlich. Mh, Manche sind kritisch, manche scheißen drauf, so wie ich. Ich glaube, man braucht zumindest so zwei Wochen, damit man die Story sozusagen durch hat, wenn man es in Echtzeit spielen will. Und nee. Ich meine, es dauert länger als irgendwie in Zelda oder, oder Mario Odyssey die Story durchzuspielen, gefühlt. Das Ding ist halt. Äh Viele kritisieren ja auch dieses Zeitreisen, aber ich habe da nie ein Problem drin gesehen. Ich habe immer nur ein Problem gesehen, wenn man dann äh, gespoilert hat. Sag ich mal. Aber so das Zeitreisen an sich finde ich nee. legitim. Keine Ahnung, es macht mir halt irgendwie. Mir persönlich, ich, ich mache es halt wirklich. Ich habe schon immer gemacht. Für mich gehört das zu einem Requesting dazu. Ich meine, wenn ich Geld sammle in einem Requesting, um keine Ahnung. Läden zu verschieben oder Brücken zu bauen oder so, ich will da nicht den ganzen Tag noch warten, nachdem ich das ganze Geld gefarmt habe Auch wenn es irgendwie realistisch ist, dass es eine Bauzeit gibt Aber, ja. es, es ist ein Spiel Ich, ich spiele ein Spiel und ja Das ist halt für mich ja. wichtiger Aber das ist halt das gute an Enemy Crossing, jeder kann so rangehen wie er will Ja, klar Ich verstehe versteh nur nicht die kleine, de, den kleinen Anteil der Leute, die ähm, wirklich, nee, wirklich abwertend sind gegenüber Leuten, die das benutzen, ja. ist, ist, ist zum Glück wirklich so der kleinste Teil. So, äh, ich glaube tatsächlich, äh, unsere Zeit ist vorbei mit der Aufnahme. Wie wirklich? Ja. Wir können aber noch fünf Minuten dranhängen, wenn du willst. Äh. Ich wir sind gerade so im Redefluss, würde ich jetzt sagen. So, ja, ich habe gerade den Boss besiegt. <lacht> Gut. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß halt nicht. Es muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er es findet. Ich, ich bin halt nicht so ein Fan davon, dass man so lange zurückgehalten wird. Vor allem, mh, man, man erfährt das ja erst, also wenn man sich nicht so krass informiert hat und dann eine Inselwelt, wo man relativ stark vom Fluss eingeschnitten ist... Oh. dann hast du erstmal eine ganze, ganze Weile, bis du überhaupt eine Anleitung kriegst, um äh, über den Fluss zu springen. Das ist halt wirklich und du bist so. dann in so einem kleinen Areal, dass du einfach nichts machen kannst. Einfach nichts. Das ist halt das größte Problem. Ich fand den Anfang halt wirklich nicht gut in dem Spiel. Nee, es hat sich mehr wie Arbeit angefühlt. Also ich habe glaube ich bestimmt 20 Stunden im Spiel. Und dann habe ich die Story hinter mir gehabt. Es war es war einfach nur nervig, um ehrlich zu sein. Weil, ähm Ich verstehe, dass das Spiel darauf ausgeht, dass man immer mal alle paar Tage spielt oder so. Ich bin aber nicht die Person, die täglich oder so oder alle paar Tage mal in ein Spiel reinschaut. Ich spiele einfach, wenn ich Bock habe und dann halt ein bisschen länger. Und keine Ahnung. Anime Crossing, da kann man halt. Die normalen Tagesaufgaben vielleicht maximal eine Stunde spielen so gefühlt ohne dass es wirklich verdammt langweilig und repetitiv wird. WTF ich bin da gerade gestorben. Ähm, dementsprechend bin ich halt ein Fan davon, dass ich einfach sagen kann, ey, ich spiel, äh, spiele jetzt vor. Das ähm, Also ich kann ja sagen, wie ich Enemy Crossing spiele. Mhm. Äh, ich kann das tatsächlich nicht am Stück äh, spielen lange, weil es äh, für mich tatsächlich relativ schnell langweilig wird. Ich meine, jemand, der schaut gerne hin und wieder rein, spielt das vielleicht für eine halbe Stunde und dann mache ich wieder raus. So, aber ja. das finde ich okay und äh, deswegen mache ich auch, glaube ich, keine Zeitreisen, weil ich sowieso nicht so viel spiele. Mhm. Aber äh, wenn ich das machen würde, dann würde ich das auch tun. Und ja, das ist halt so, wie ich Animal Crossing spiele. Ist halt ein bisschen, hin und wieder mal, ähm, deswegen würde ich auch sagen, dass es jetzt nicht unbedingt was für mich ist, das Spiel, aber, ja. Ja, ich bin auch, ich weiß nicht, ob ich so genau der bin, der dafür geeignet ist, aber ich bin halt dennoch ein großer Fan von dem Spiel an sich trotzdem. Es macht ja. mir schon Spaß, ähm, aber die Sache ist halt die, ähm, oh. <lacht> man, man hat zwar, also klar, eine halbe Stunde spielen kann ich auch total verstehen, wenn, wenn du danach keinen Bock mehr hast nur ja. es kommt halt irgendwie du hast eine halbe Stunde gespielt so für die täglichen Aufgaben so ein bisschen Fortschritt und den restlichen Zeit oder die restliche Zeit die du mehr spielst wenn du hier jetzt nicht vorspulst das ist halt einfach reines ähm, keine Ahnung ich gestalte die Stadt oder sowas oder farme ein bisschen Holz ja. oder sowas oder baue Stuff keine Ahnung und das ist halt für mich so der Aspekt der mich am meisten interessiert tatsächlich an ende Crossing ja das finde ich halt auch cool dass dass man äh, die Stadt so ein bisschen ausbauen kann. Ja. War auch, so, war auch so ziemlich das, was sie am meisten gezeigt haben. Ja, deshalb finde ich es auch blöd, dass man es erst sozusagen nach der Story bekommt. Das fand ich halt ein bisschen blöd. Aber sonst, sonst macht das Spiel halt echt Spaß. Nur ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie das Spiel... Das Spiel war ja angeblich acht Jahre in Entwicklung. Äh, Puh, ja merkt man nicht viel von, um <lacht> ehrlich zu sagen. Ist ehrlich gesagt wirklich so, also kann mir vorstellen, dass es in so Sachen wie Planung und so geflossen ist, wenn dann. Ja. Aber selbst dann, weil der Anfang wirkt halt wirklich nicht so... Der ist nicht gut konzipiert und auch irgendwie... Ja. Ähm, irgendwie es fehlen halt auch viele Sachen, die man aus anderen Animal Crossings kennt oder sowas. Zum Beispiel, es gab ja immer, hat man auch oft gefunden im Boden diese, diese Gy Gyroide, diese. Ja. Diese Figuren, die halt verschiedene Geräusche machen. Wo man eine richtig fette Sammlung rausmachen konnte. so ja. In den alten Spielen. Und jetzt siehst du halt, äh, dass irgendwas vergraben ist und dann denkst du so, oh ja, das ist ein Fossil. Und dann fühlt es ein bisschen. <lacht> ja. Dieses Überraschende, verstehst du? Ja. Aber klar, jeder soll das Spiel so spielen, wie er will. Nur was halt irgendwie gar nicht geht, finde ich persönlich. Oh Gott. Ist ja. halt online. Ach du Scheiße. Ja, das ist natürlich. Vor allem, es ist halt bei Nintendo immer so ein. Ja, immerhin kann man das machen. <lacht> weißt du? Es, ist... es gibt immer nur so. so... Das ist halt echt schade, dass, dass man keine Ansprüche hat, sag ich mal, in dem Bereich. Ja, die Sache ist halt die, ähm, es ist ja ein Unterschied zwischen 3DS, DS, Wii und Gamecube, ähm, ja. dass man eben jetzt für Online-Service bezahlen muss. Ja. Und ich sag mal so, man kann halt wirklich fast nichts machen, man kann in die Welt der anderen reisen, aber dann kommen da so Sachen wie, ja, ähm, es dürfen keine Fenster auf sein, also kein es darf nicht dein Inventar auf sein oder du darfst mit niemandem reden, während ja. jemand in deine Stadt kommt, oder auf deine Insel, genauer gesagt. Und dann ist halt wirklich für 30 Sekunden musst du dir anschauen, wie dein, wie deine, wie dein Besucher ankommt und es ist einfach so, warum? Es ist, es ist so schrecklich, vor allem, stell dir vor, du willst acht Leute bei dir haben. Ich hab mal einen Tweet gesehen, da, da hat jemand gesagt, es dauert 10 Minuten oder so. Oh fuck. Vor allem es können ja nicht mal alle Leute gleichzeitig äh, auf die Insel. Das habe ich nämlich selbst getestet. Da waren wir zu dritt gespielt. Und ich habe bestimmt so eine halbe Minute noch warten müssen, nachdem äh, Person 2 auf der Insel war, dass ich dann auf die Insel selber durfte. Ja, das ist. Und die äh. Textboxen sind einfach zu lang, es, Oh mein Gott. Keine Ahnung, dass man so Möglichkeiten hat, Textdialoge oder so zu überspringen, wenn man die schon hundertmal gesehen hat, ist es halt, fände ich ganz gut, so Komfortoption halt. Ja. Genauso wie, dass man einfach nichts platzieren kann, wenn andere in der Welt sind, ist, muss ich das verstehen. Kann man wirklich nicht? Oh shit. Man kann keine Items platzieren, man kann keine Items verschieben, ähm, ja. <lacht> Persönlich bin ich davon kein Fan. Ja, ich auch nicht. Ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was die so gedacht haben, als das entwickelt haben. Es hat anscheinend irgendwie die Entwicklungszeit gefehlt, keine Ahnung. Aber das Spiel das sieht, sieht schön aus, schon. das muss man sagen. Es sieht wirklich schön aus. Eines der schönsten Spieler definitiv auf der Switch. Ja. Se selbst im, selbst im Dock-Modus. Ich habe ja meistens das Problem, dass wenn ich die Spiele im Dock spiele, äh, me ich spiel meistens im Dock, außer bei einem Requesting, da spiele ich relativ viel im Handheld tatsächlich. Hm. Aber so optisch merke ich fast gar keinen wirklich krassen Unterschied zwischen jetzt spiele am Dock oder an der Konsole, ja an der Konsole halt, am, am Fernseher. Das finde ich gut, cool. also das Spiel sieht echt mega gut aus. Okay. Äh, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, wir sind jetzt eigentlich schon, glaube ich, bei 30 Minuten. <lacht> oh. Aber ich fand einfach, dass das Thema hat gerade so gut gepasst, ja. von daher, ja. wenn du willst, an. kannst du noch einen Stern einsammeln, den du da machst. Und ich warte so lange, weil ich habe jetzt gerade meine Mission beendet. Okay. <lacht> Fair Farme leben so ich habe gleich den stern Jo. und ich muss auch sagen dass mein erstes Animal crossing tatsächlich bisher habe ich nur immer zugeguckt oder so ich habe halt ähm, ich habe den stern ich habe halt ähm, den teil für den ds als erstes gespielt und auch gesuchtet und für die Wii und den 3ds die habe ich besessen aber nicht wirklich gespielt Ah, ah. Ja, Sterne haben wir. Äh, wie viel hast du? 34. Gut, ich habe jetzt die 40 voll. Ach du Scheiße. Ich hätte mal schlechter. Das darf ich. <lacht> ja. Ähm, ja, beim nächsten Mal gibt es dann wieder auch total spannende Themen. Ich meine, wir hatten richtig <lacht> gute Themen heute. Und, und ich auch. Ja, ich, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Ciao, euer Rocky. Ja, bye. <lacht>